Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ausnahme und Zustand. Eine gute Gesundheitsversorgung ist abhängig vom sozioökonomischen Status und vom Portemonnaie. Und während der Pandemie hat sich auch gezeigt, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, härter von der Pandemie betroffen sind. Ähm, und auch, dass soziale Ungleichheit sich ähm, verschärft. Wir wollen das Ganze näher beleuchten und deswegen freue ich mich, dass wir heute Benjamin Wachtler bei uns haben. Wir gehen mit ihm gemeinsam der Klassenfrage Krankheit nach. Ist Armut ein Gesundheitsrisiko? Ben Benjamin Wachtler ist Mitglied im erweiterten Vorstand des Vereins Demokratischer Ärztinnen und aktiv im Gesundheitskollektiv Berlin. Er ist Arzt und Public Health Wissenschaftler. Herzlich willkommen, Benjamin. Schön, dass ja. du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen am Anfang so ein bisschen auf die Situation in der Pandemie eingehen, dann auf die allgemeine Gesundheitsversorgung zu, spre äh, zu sprechen zu kommen, ein bisschen losgelöst davon, und, und, um uns dann aber auch Lösungsansätze anzuschauen. Und wie immer könnt ihr euch gerne einbringen, indem ihr eure Fragen bei YouTube und Facebook stellt. Wir versuchen sie dann im Laufe der Sendung zu beantworten. Benjamin, Anfang der Pandemie, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, da war ja so... Das Mantra so ein bisschen, ähm, vor dem Virus sind wir alle gleich, das kam glaube ich von dem Berater, von Armin Laschet, der da im Team war, ähm, der Psychologe Stefan Grünwald sagte das und das wurde dann immer wiederholt, das stimmte aber nicht, das haben Menschen, die betroffen sind, schnell gemerkt und dann haben es Studien aus den USA und Großbritannien auch gezeigt, was waren da so wichtige Erkenntnisse aus diesen Studien? Ja, du bist ja schon darauf eingegangen, also ähm, ganz am Anfang der Pandemie, so wenn man rekapituliert, wie die Situation so im März und April 2020 war, da war äh, noch einiges unbekannt über Covid und äh, trotzdem kamen schnell Meinungen auf, auch zu sozialer Ungleichheit durch die Bank von Menschen, die sich davor nicht damit beschäftigt hatten. Da sind ja noch, also du hattest jetzt die deutsche Schiene erwähnt, die mir jetzt gar nicht so klar war, das wusste ich gar nicht. Aber ich äh, hatte jetzt so Andrew Cuomo, den Mayor von New York, äh, auf dem Schirm. Der britische konservative Politiker Michael Gove äh, hatte ja gesagt, the, the virus does not discriminate. Und es äh, hatten alle möglichen verrückten Thesen, vor allem durch Twitter. Madonna hatte dieses äh, auch... Ähm, alle sind vom Virus gleich aus der Badewanne getwittert ähm. und es wurde aber ganz ganz schnell eigentlich klar, also es gab die ersten Daten dann von der, von der CDC und von den Gesundheitsbehörden aus New York, die klar zeigen konnten, dass Stadtteile ähm, mit einem höheren Anteil äh, von POC, also ähm, People of Color äh, oder Black, Black Ethnics irgendwie im amerikanischen ähm, dass sie stärker betroffen waren in der, ähm, in der Fallzahl, also in der Inzidenz. Und es kam relativ schnell auch solche einfachen Studien, die dann so regionale Auswertungen gemacht haben, auch aus Spanien und Großbritannien, ähm, vor allem aus den USA und Großbritannien halt. Äh, die haben ja historisch irgendwie eine gute, große, soziale und Public Health ähm, und haben das relativ schnell dann zeigen können, So, dass spätestens im Sommer 2020 hatten wir genug Studien zusammen, um sehen zu können, dass da sich ein Muster zeigte von einer stärkeren Betroffenheit von Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status oder mit sozialer Benachteiligung. Äh, in Deutschland war das ähnlich, da war das Muster, was äh, gesehen wurde, äh, vielleicht ein bisschen differenzierter, aber im Gesamtbild äh, ähnlich. Also man konnte sehen, dass am Anfang der Pandemie wirklich so in der ersten Welle äh, hat man äh, Regionen, Kreise gehabt mit äh, einem relativ guten sozioökonomischen Status, also wenig sozialer Benachteiligung die zunächst höhere Inzidenzen hatten, das waren wahrscheinlich ähm, Eintragungen und dann in relativ homogenen Hotspots eine Verbreitung. Aber sobald die Inzidenzen dann in den Wellen hochgegangen sind, vor allem in der zweiten Welle, dritten Welle und jetzt auch in der vierten, ähm, sieht man, das, dass dann äh, vor allem die Regionen mit ähm, der sozialen Benachteiligung, also einer höheren sozialen Deprivation, stärker betroffen sind. Das ist mittlerweile, also aktueller Stand, auch mit Individualdaten international untersucht, äh, dass die klassischen Merkmale sozioökonomischen Status, also Einkommen, Bildung äh, und Arbeitsbedingungen oder beziehungsweise Beruf, ähm, assoziiert sind mit äh, einer stärkeren Betroffenheit über die gesamte Care-Kaskade. Also von äh, der Inzidenz, äh, die höher ist bei Menschen mit sozialer Benachteiligung, bis hin zu, zur Sterblichkeit, ähm, also in den Todeszahlen, von Covid-19 und die sich diese äh, Ungleichheit eigentlich über die Kehrkaskade auch verschärft. Da gibt es ein, einzelne Studien zu, die das auch darstellen, dass also äh, die Ungleichheit eigentlich in der äh, Mortalität, also in der Sterblichkeit, am größten ist dann. Wie kam es denn zu dieser Pers Verschiebung im Pandemiegeschehen, also von denjenigen, die einen besseren sozioökonomischen Status haben, von den Wohlhabenden sozusagen, hin zu denjenigen, die eher von Armut betroffen sind? Ja, also ähm, das ist ja keine individuelle Verschiebung, die da stattgefunden hat, sondern äh, was ich gerade schon versucht habe, ein bisschen anzudeuten, äh, das ist auch etwas, was man in den USA auch gefunden hat, diese Befunde, also international reproduziert worden, Das halt zunächst ähm, vor allem Menschen, die über die finanziellen Ressourcen vielleicht verfügt haben, Fernreisen durchführen zu können oder in Jobs gearbeitet haben, die mit einer gewissen Reisetätigkeit einhergegangen sind und damit auch besser bezahlt sind meistens dass die quasi zuerst betroffen waren, als quasi der, dass das Virus aus dem Ausland noch eingeschleppt, in Anführungszeichen, wurde und dann sich dort kleinere Hotspots gebildet haben. Als dann aber die Gesamtinzidenz hochgegangen ist, also ganze die ganze Bevölkerung breiter betroffen war, dann haben ganz andere Muster eine Rolle gespielt. Welche Muster waren das? Es gab ja so Statistiken, dass zum Beispiel der Arbeitsweg ja. eine Rolle spielt, dass sich Menschen dort viel anstecken, öffentlicher Personennahverkehr. Naja, prinzipiell äh, muss man ja sagen, also wenn man jetzt wieder in den Ausgangspunkt zurückgeht, äh, the virus does not discriminate, äh, dann stimmt das ja auch. Also das Virus äh, braucht das nur virus die Möglichkeit, irgendwie genau. jemanden zu infizieren. Ähm, und äh, wird das dann auch äh, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tun, solange die Person nicht immun ist. Also das ist die, die Infektionsbiologie und Epidemiologie dahinter. Die gesellschaftlichen Muster, die dann entstehen, die entstehen durch äh, gesellschaftliche Ungleichheit. Also was diskriminiert, ist die Gesellschaft, in der wir leben äh, und die ungleiche Verteilung von Ressourcen, äh, die damit verbunden sind, ein höheres Risiko zu haben, sich mit diesem Virus anzustecken und auch schwerere Verläufe zu haben. Und das sind halt klassisch Einkommen, Bildung, äh, soziales Kapital, ähm, Genau, neben dem Einkommen, würde ich sagen, ganz wichtig auch in diesem Zusammenhang ähm, der Besitz, also Wealth und nicht nur Income äh, zu nehmen, weil das auch einen großen Einfluss hat, denke ich, die dazu führen, dass Menschen andere Lebensbedingungen haben. Aber Arbeitsbedingungen, hattest du angesprochen, ganz, ganz wichtiger Faktor, gibt es auch in Deutschland Studien zu, die gezeigt haben, dass Kreise, die ähm, prinzipiell einen hohen Beschäftigungsgrad haben äh, und vor allem Beschäftigte aus dem primären Sektor, also aus der industriellen Arbeit dass die stärker betroffen waren. Ähm, und das ist auch etwas, was sich international reproduzieren lässt. Äh, das heißt, ähm, das hängt mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen zusammen, in denen die Menschen leben, und äh, die dazu führen, dass sie stärker von Covid betroffen sind, wo es verschiedene äh, Pfade für gibt, Pathways. Äh, also, wenn man sich das überlegt, was das sein kann, ist das halt eine erhöhte Transmissionsrate, äh, also eine Übertragbarkeit. Da könnte man als Beispiel sagen, das sind äh, halt zum Beispiel äh, überbelegte Wohnsituationen, äh, Crowd-Housing, äh, die dann eine Rolle spielen. Das hat man ja zum Beispiel hier dann auch gesehen, wenn Geflüchtetenunterkünfte genau. am Anfang sehr betroffen waren und dann akribisch abgeriegelt worden ja. sind. Genau, aber nicht nur irgendwie in diesen Einrichtungen, was ja eine katastrophale Situation war äh, in der Pandemie, wo... Sicher, also vor allem auch, äh, wo es keine sinnvollen Hygienekonzepte zu der Zeit vorgab, wo es äh, auch viel Rassismus gab äh, in der Bearbeitung davon. Äh, aber prinzipiell konnte das auch reproduziert werden. In den USA zumindest äh, kenne ich einige Arbeiten, die äh, nachweisen konnten, dass prinzipiell Kreise, also äh, Countys mit, äh, mit einer hohen Wohnraumbelegung äh, stärker betroffen waren. Das ist ein Faktor. Das andere ist die Exposition. Da sind wir im Bereich von Beruf vor allem und der Möglichkeit, irgendwie halt Mobilität einzuschränken. Also wie man dem quasi ausgesetzt ist, Exposition? Genau, also wie man auch in der Lage ist, dann ähm, den, den Public Health Interventionen Folge zu leisten. Also ähm, Menschen, die ähm, über hohe Bildung und hohes Einkommen verfügen, haben meistens auch Jobmöglichkeiten, die es ihnen ermöglichen, ins Homeoffice zu gehen, ohne dabei äh, fürchterliche äh, Einbußen ihres ihres Einkommens und damit ihres, ähm, ihrer Lebensgrundlage zu erleiden. Ähm, und das ist ein ganz großer Faktor, der da eine Rolle spielt bei, äh, so dass die Berufsbedingungen äh, sicherlich einer der, der, der wichtigsten Punkte sind, die, was man auch sehen kann, also dass Menschen nicht nur im Gesundheitsbereich, äh, die ein höheres Risiko haben, aber auch in der, äh, in, im Retailing-Sektor, also Einzelhandel äh, und ähm, Cleaning, also uh, Facility Management, also Putz- und uh, Servicekräfte, also prinzipiell alle Menschen, die nicht in der Lage sind, äh, die ähm, die Physical Distancing-Regeln einzuhalten, aufgrund ihrer beruflichen Situation mehr betroffen sind. Anderer Punkt ist die Suszeptibilität, ein kompliziertes Wort, ähm, beschreibt die, ähm, die Anfälligkeit, eine Infektion zu erleiden, äh, auf ein eine andere Ebene. Und da wissen wir, also beziehungsweise es gibt einige Arbeiten, die auch mit anderen Erregern nachweisen konnten, dass Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status auch anfälliger sind gegen diese Infektionen, das hängt mit so psychoneuroendokrinen wegen zusammen. Oha, das musst du nochmal äh erläutern. Vielleicht können wir das an der Stelle ja. auch so ein bisschen <lacht> konkretisieren. Denn tatsächlich, wenn ich so die Zahlen ja. lese oder auch die Statistiken, dann steht, stehen da so Sachen irgendwie, ja, Menschen, die von Armut betroffen sind, haben ein um 50 bis 70 Prozent höheres Risiko, an Covid zu sterben zum hm. Beispiel. Du hast die Sterblichkeit schon angesprochen. Das nehme ich erstmal zur Kenntnis. Aber fragt mich dann, wie kann das denn sein? Wie kommt es dazu? Was sind die Umstände, die dazu führen, dass das so ist? Genau, das ähm, äh, meinte ich ja gerade mit dem Nachvollziehen auf den verschiedenen Ebenen äh, der Exposition, Transmission, nächste Suszeptibilität, also die, die, die Anfälligkeit für die Infektion. Äh, vielleicht vorweg wollte ich gerade, würde ich sagen, es ist nicht nur die Armut. Äh, das ist der Unterschied eigentlich der modernen Sozialepidemiologie, die sich damit auseinandersetzt, dass es einen sozialen Gradienten eigentlich über alle Statusgruppen hinweg gibt. Und das in Abgrenzung zu dem eigentlich ja seit Mitte des 19. Jahrhunderts spätestens bekannten Fakt, dass Armut tötet, verbunden mit der mit den der Industrialisierung und Namen wie Engels, äh, der das ja erforscht hat in Großbritannien, wissen wir heute, dass das nicht nur so der direkte materielle Einfluss von Armut ist, sondern auch psychosoziale Faktoren, also sich äh, relativ zu anderen ähm, niedriger im Status zu fühlen und zu sein, äh, was Menschen äh, mit einem erhöhten Infektionsrisiko ausstattet äh, oder dazu führt, dass Menschen ein erhöhtes äh, Infektionsrisiko haben und zwar dadurch, dass äh, dort dass es zu einer erhöhten Cortisolausschüttung kommt, richtigen hirnorganischen Veränderungen auch, ähm, die dazu führen, dass Menschen ansprechen, also leichter ansprechen auf Infektionen und ein schlechteres Immunsystem, eine schlechtere Immunantwort haben. Ähm, das ist so der psychosoziale Weg, ähm, den man da sehen muss. Welche Rolle spielen Vorerkrankungen dabei? Das würde ich sagen, ist, der, ist die Ebene dann der Vulnerabilität, also dem, der, der Gefahr, schwere Verläufe zu haben, was auch deutlich erhöht ist bei Menschen mit niedrigen sozioökonomischen Positionen äh, und was stark zusammenhängt mit den schon vorbestehenden Ungleichheiten. Also es ist ja nicht so, dass äh, Covid-19 gekommen sind und auf einmal äh, sehen wir jetzt Ungleichheiten in der Gesundheit. Manchmal kommt einem das so vor, dass das bei manchen äh, Menschen, die davon reden heute, so der Fakt war, da ist das erste Mal von zu reden, aber wir reden da seit vielen Jahren drüber und viele äh, engagierte Kollegen international, äh, und es ist sehr, sehr gut erforscht, Das hat viele Vorerkrankungen die Risikofaktoren für schwere Verläufe von Covid-19 sind, äh, wie zum Beispiel Diabetes Mellitus, äh, der Bluthochdruck, vor allem voran die koronare Herzkrankheit. Aber häufig hört man doch so von Ärzten, äh, irgendwie auch in der Notaufnahme gerade, Mensch, zu mir kommen Leute, die haben so ganz so Wehchen warum kommen die überhaupt hierher? Äh, ja. Also die gehen doch zum Arzt. Ja, ich würde sagen, also wenn die Notaufnahme geht mit WWH, äh, das ist ja etwas, wo Ärzte ähm, natürlich drüber meckern, weil die weil Notaufnahmen dadurch überlastet werden, was auch ein Problem ist, würde ich sagen. Aber es ist ja vor allem auch ein Ausdruck von der Fehlleitung äh, von Menschen im Gesundheitssystem und der fehlenden Gesundheitskompetenz des Gesundheitssystems. Also häufig wird ja immer von der Gesundheitskompetenz des Individuums gesprochen und Menschen mit einer schlechten Bildung, hätten, oder einer niedrigen Bildung, hätten eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz und würden deshalb immer in die Rettungsstelle laufen und die verstopfen. Ich würde sagen, irgendwie das Gesundheitssystem ist nicht darauf ausgerichtet, Menschen die richtigen Pfade zu zeigen, um zum adäquat Beispiel in die Versorgung zu gehen. Das sehen wir übrigens auch nach dem sozioökonomischen Status. Menschen mit sozialer Benachteiligung gehen häufiger zum Allgemeinmedizin, aber seltener zum Facharzt. Das heißt, irgendwo dazwischen äh, findet eine Ungleichverteilung statt, die wahrscheinlich dadurch geregelt ist, dass äh, sie ohne viele Worte vielleicht vom Arzt irgendwie eine Überweisung zum Endokrinologen bekommen äh, und damit natürlich nicht viel anfangen können, das in Berlin dann oder so in anderen Ballungsräumen in Deutschland zu verwirklichen oder auf dem Land genauso. Also das ist dann die Ungleichheit im Gesundheitssektor. Was ich vorhin sagen wollte, war, dass die, Vor die Risikofaktoren zu, von der Covid-Erkrankung, äh, das ist irrsinnig gut erforscht mittlerweile, ist die Ungleichheit verteilt in der Gesellschaft. Äh, dass es dort schon einen sozialen Gradienten gibt und deshalb die schweren Verläufe halt äh, von Covid, was sich da quasi draufsetzt auf diese Ungleichheiten, noch verstärkt und damit diese Muster erklärt. Also die, ähm, die englische, ähm, Sozialepidemiologin Claire Bambra beschreibt das als ähm, syndemische Pandemie, ähm, dass quasi Covid-19-Ungleichheitsmuster in der Gesellschaft äh, nutzt und verschärft, die sich gegenseitig verschärfen äh, und aufrechterhalten werden durch äh, fortbestehende gesellschaftliche Ungleichverteilung von, von Ressourcen. systematischer Ungleichverteilung, würde ich noch dazu sagen. Ich finde das eigentlich ganz spannend und vielleicht können wir, also du hast schon viele Aspekte einge, äh, angesprochen und ich will auch gar nicht jetzt über die Impfpflicht sprechen. Wir hatten äh, <lacht> schon eine Sendung dazu, die kann man sich gerne auch nochmal anschauen. Aber du hast in einem Interview auch gesagt, dass du, weil du es vorhin angesprochen hast, auch nichts davon hältst, ähm, die, die, von dieser Vorstellung von individueller Verantwortung in puncto Impfen. Kannst du das näher erläutern? Was bedeutet das? Ja, ähm, damit würde ich sagen, wenn ich mich prinzipiell... Also ich glaube nicht, dass dass Menschen sich vollständig, dass, dass man Menschen vollständig von individueller Verantwortung loslösen kann. Aber ich glaube, dass sich die Gesundheitswissenschaften äh, sehr stark auf individuelle Verantwortung und Verhalten äh, konzentriert haben in den letzten Jahren. Äh, vor allem, wenn es um Prävention und Gesundheitsförderung geht. Und damit die gesellschaftlichen Bedingungen und Lebensräume, Lebenswelten der Menschen, die das hervorbringen oder verstärken, aufrechterhalten, dass die ausgegrenzt, ausgeblendet werden. Und das meine ich damit, weil die sind extrem wichtig einzubeziehen halt in Gesundheitspräventionsmaßnahmen, wie zum Beispiel das Impfen. Also aber wenn ich so die Zeitung lese oder irgendwie mir Informationen von städtischen Angeboten angucke, dann sehe ich, ah, hier kann jetzt überall geimpft werden, kann sich nicht jeder jetzt eine Impfung abholen, der möchte? Also aktuell, äh, glaube ich, ist das nicht so einfach möglich. Ähm, da ist einiges äh, verfehlt worden, auch jetzt beim Hochfahren der Booster-Impfmöglichkeiten. So, dass das eine ganz schöne Mehr ist, gerade zu behaupten, dass jeder, der will, ist, kann schon dreimal geimpft sein. Das ist äh, de facto auch räumlich aufgrund von Ungleichverteilungen von Impfstoff und Ressourcen und Infrastruktur nicht der Fall. Aber viel bedeutender finde ich, dass auch diese teilweise niederschwellig wirkenden Angebote für manche Menschen in besonderen Lebenssituationen, zum Beispiel in prekären Arbeitsbedingungen, mit zusätzlichen familiären Belastungen zum Beispiel noch nehmen wir alleinerziehende Eltern ähm, mit äh, prekären Job möglich, äh, zwei, drei verschiedenen Jobs gegebenenfalls sogar, die vielleicht auch noch äh, schwierige äh, Wohnsituationen haben, also wo Probleme kulminieren, ist das vielleicht sogar also ist das zu viel verlangt, sich da online um einen Termin zu kümmern. Weil man ja ähm, teilweise auch Sprache weiß, man ja noch, man sitzt die Sprache und man saß den ganzen Tag dann irgendwie online vom Computer und hat versucht, irgendwie einen Termin zu kriegen. Das ist schwierig und vielleicht ähm, denken sich dann irgendwann Menschen ja auch, ich habe andere Sorgen so ein bisschen. Genau, und manche Menschen haben auch andere Sorgen, muss man ja sagen. Ja. Ähm, also natürlich ganz krass bei jetzt Menschen mit Substanzgebrauch. Ähm, mit Menschen, die von, die von Wohnungslosigkeit oder sogar Obdachlosigkeit betroffen sind, wo halt einfach ganz andere Gesundheitsrisiken auch de facto eine Rolle spielen und es gegebenenfalls eine rationale Entscheidung sein kann, sich nicht impfen zu lassen, wenn man sich um andere Dinge kümmert. So, Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema auch, was ich finde, was auch, also die müsste man ja noch viel mehr abholen. Und es gibt ja einige Beispiele, die das in Deutschland ganz gut hinbekommen haben, also auch diese angeblich nicht impfwilligen Communities äh, sehr gut zu erreichen. Bremen zum Beispiel. Bremen oder auch das Impfzentrum von der Poliklinik Fedel äh, in Hamburg, ähm, wo die Menschen, wie ich gehört habe, irgendwie sehr froh waren geimpft zu werden dann. Ähm, wo es halt dann auch in eine, eine andere Dimension davon geht und das ist halt Vertrauen. Vertrauen in staatliche Interventionen, Vertrauen in äh, Gesundheitsdienstleister. Äh, was bei Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, sei es aufgrund von ethnischer Zuschreibung, Rassifizierung oder auch Klassismus teilweise sehr negative Erfahrungen mit dem Gesundheitswesen gemacht hat und auch nicht gewohnt sind, dass sich dort der Staat um ihre Bedürfnisse und ihre Gesundheit schert, weil das passiert ja sonst auch nicht außerhalb dieser Pandemie wodurch natürlich ein, ein, ein Misstrauen entsteht. Das ist etwas, was wir äh, aus der anthropologischen Forschung äh, und Interventionen aus Ebola-Ausbrüchen und so in Public Health, Global Health äh, ziemlich genau wissen. Und äh, trotzdem passiert in der Pandemie jetzt in den, in den westlichen äh, Hocheinkommensstaaten genau das Gleiche, dass man halt äh, marginalisierte, diskriminierte Gruppen nicht erreicht. Ähm, wie man es machen müsste, nämlich äh, niederschwellig, partizipativ, äh, also gucken, was die Bedürfnisse dieser Communities sind und denen entsprechend intervenieren. Und solange das nicht passiert, finde ich, ist die, die Impfpflicht äh, nichts anderes als eine politische Blendgranate, um abzu, äh, abzulenken von den Defiziten, die da in den letzten Monaten äh, aufgelaufen sind in der deutschen Gesundheitspolitik. Da gab es ja Mein Bike hat ein Störgeräusch ah. und wir können gerade so nicht weitermachen. Kannst du das mal kurz abnehmen? Ja. Wir versuchen das hier auf eine Minute Unterbrechung zu begrenzen. Ja. sagen wir, wenn ich was tun soll. Nee. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass ich das hier... Hast du die politische Blendenkranate? <lacht> das, ja. ja, das das ist das... Ist ich habe mich da Kabel gesetzt und... Es hört sich an, als würde das Teil hier reiben. Also die Mikros sind noch offen, ne? Man hört das noch. einige haben es vielleicht mitbekommen, wir hatten hier einige technische Schwierigkeiten mit dem Mikro, aber jetzt sollte es Besser sein, jetzt sollten wir besser zu verstehen sein. Wir waren gerade tief im Gespräch eigentlich und äh, haben über sozioökonomische Faktoren des Impfens gesprochen, von aufsuchender Impfarbeit, also Beispiele, wo es eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ich würde gerne auch auf die neue Situation in der Gesundheitspolitik eingehen. Ähm, es war ja in der Vergangenheit in der Pandemie so, dass lange verschlafen worden ist, sozial benachteiligte Menschen abzuholen, Da kamen die Maßnahmen viel zu spät, fast bis zu einem Jahr äh, zu spät. Finanzielle Hilfen, aber auch Unterstützung bei der Beschaffung von Masken oder Hygieneartikeln und so weiter. Ähm, jetzt haben wir einen neuen Gesundheitsminister. Der hat sich vor allen Dingen in Social Media sehr profiliert. Ähm, Linke haben da vielleicht gar nicht so sehr zu feiern. Vielleicht können wir das gleich nochmal, ähm, deine Einschätzung dazu abholen. Aber wir waren gerade auch so ein bisschen beim Thema aufsuchende Impfarbeit oder Vertrauen in das Gesundheitssystem, so ein bisschen in staatliche Institutionen. Jetzt hat ähm, Karl Lauterbach vor einiger Zeit gesagt, ich zitiere insbesondere auch Menschen mit Migrationshintergrund seien nicht genug erreicht worden in der Pandemie. Was ist deine Einschätzung zu diesem Zitat? Siehst du das ähnlich? Was waren da Fehler vielleicht oder was, ist da, ähm, was sind da Lücken in der Versorgung gewesen? Oder ist es einfach eine Aussage, die Menschen stigmatisiert? Also ich würde da sehr vorsichtig mit sein, weil die Datengrundlage dafür in Deutschland sehr schlecht ist und der Begriff des Migrationshintergrunds etwas, ja eine, eine Hilfskonstruktion ist in, in der deutschen Situation, wo wir ähm, also nicht den Begriff von Race haben oder Ethnicity, wie er in, auch meistens in Selbstzuschreibung in den USA und teilweise in Großbritannien benutzt wird, und uns äh, da eine Kategorie fehlt auch, äh, die genau das also abbilden würde, wovon wir, denk, also wo, wo wir denken, dass das die Ursache sein könnte. so Sodass ich glaube, der Migrationshintergrund äh, ist äh, nicht das Richtige, um darüber zu spekulieren, ähm, ob er Menschen erreicht oder nicht. Zum einen, weil er äh, sehr, sehr schlecht das abbildet, was wir meinen wahrscheinlich, was die Ursache dafür ist, und da würde ich sagen, das ist gesellschaftliche Diskriminierungserfahrung. Und dann sollte man das auch fragen ähm, und das auswerten. Und wie gesagt, ich glaube, die Datenlage äh, dazu ist sehr schlecht. Ich glaube, es ist gut gemeint von Herrn Lauterbach. Und ich glaube, er hat sich ja auch in, seiner, in der Vergangenheit auch mit sozialer Ungleichheit auseinandergesetzt ähm, und auch dazu publiziert. Äh, aber ich glaube, dass das äh, schwierig ist, äh, vom Migrationshintergrund und damit auch wieder so eine Verantwortungszuschreibung ähm, zu haben, äh, die da stattfindet die wenig reflektiert, was da die wahrscheinlichen Ursachen sind. Du hast gerade schon von einer dünnen Datenlage gesprochen. Jetzt, man munkelt immer so, wer sind denn eigentlich so ImpfgegnerInnen? Wer sind die Menschen, die hier so auf die Straße gehen? Gibt es denn vielleicht eine Datenlage dazu, welche Rolle beispielsweise EsoterikerInnen spielen? Das war ja bei der Masernimpfung. Ähm, etwas, wo man gesagt hat, das hat da eine Rolle gespielt. Also gar nicht so sehr die Menschen, die ähm, finanziell von Armut betroffen waren, sondern ähm, tatsächlich auch sozioökonomisch besser gestellt waren oder einen guten Status hatten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, das ist bei diesem Impfthema, würde ich auch immer sagen, also wenn ich da jetzt von rede oder geredet habe, ähm, würde ich diese verschwörungsideologischen Menschen ähm, aus dem, entweder vom, aus dem rechten Rand, aus den neuen Bundesländern oder den Esoterikern aus Süddeutschland. Das ist ja, glaube ich, so kann man das ganz grob zusammenfassen, was da äh, ein bisschen an soziologischer Forschung bisher erfolgt ist. Ich äh, lasse mich sehr gerne korrigieren ähm, und bin da auch nicht ganz firm, aber die würde ich irgendwie ausklammern in diesen Diskussionen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Und ähm, äh, Vaccine-Hesitancy, also die, äh, da, da, das Nicht-Akzeptieren ähm, von, von Impfangeboten äh, im Schlesien ist ja ein großes Public Health-Forschungsfeld äh, und hat, hat viele schichtige Ursachen. Ähm, und sicherlich, also ähm, für, beim ASAN haben wir in, in Berlin große Cluster, vor allem ähm, um Waldorfschulen gesehen, da die halt Privatschulen sind wo Menschen eher mit ähm, wenig sozialer Benachteiligung ihre Kinder hinschicken. Das sind schon Menschen, die äh, sich wenig impfen lassen. Ähm, und die, die, das, die andere Seite vom Spektrum, über die ich jetzt äh, gar nicht so viel sagen kann vielleicht, ähm, außer dass es sie gibt und dass es ganz, ganz andere Mechanismen sind, die eine Rolle spielen. Äh, und ich das auch nicht meine, sondern also diese wirklich ähm, nicht mehr erreichbaren Verschwörungsideologen und äh, Impfgegner äh, sind ein anderes Thema und haben andere Ursachen. Was also auch da gibt es ja auch viel Forschung international zu. Und das ist ein riesiges Problem äh, im, äh, auf dem internationalen Level, ähm, was dann eine Rolle spielt. Da kommt man im Bereich dann auch von Social Media und in die Rolle, die dabei gespielt wird, von Fake News, solchen Dingen, äh, von Misstrauen in den Staat. Also ähm, ja. Ein Absolut. spannendes, großes, aber weites Feld glaube ich. Lass uns nochmal schauen. Also ich fand es wichtig, nochmal so dieses Spektrum so ein bisschen anzusprechen, auch um es so von der Stigmatisierung von bestimmten Bevölkerungsgruppen wegzukriegen und auch nochmal zu hören, dass da eben die Datenlage entweder dünn ist oder dass eben auf der Seite der VerschwörungsideologInnen auch ein großes Feld ist. Also Kommt genau, man kann, äh, sorry, wenn ich da nochmal reingehe, also nee, man bitte. kann eigentlich in Deutschland fast gar nichts dazu sagen, ähm Migrationshintergrund sind halt sehr unterschiedliche Menschen, eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Also diese Aussage ist wirklich, bringt einen nicht weiter an der Stelle so. Das Und es gibt auch diese auch Daten eigentlich fast nicht. Man kann das über regionale Ebene machen und es gibt einzelne Interventionsstudien, die das machen, ähm, wo man immer genau gucken muss, wie dann Migrationshintergrund wieder erfasst wurde und äh, zusammengesetzt wurde, also gecodet wurde, was da wie zusammengesetzt wurde. Ne? Und, aber dieses große Feld nur zu sagen, es gibt Menschen mit Migrationserfahrung oder nicht, und das ist der Unterschied, das ist eine Kategorie, die uns, uns glaube ich, nicht weiterbringt. Das ist aber auch gut, nochmal zu hören, weil dadurch ja dann auch, wenn dann Aussagen von so jemandem getroffen werden, ja auch eine Stigmatisierung durchaus mit ein, einhergeht, die wir ja auch in der Pandemie haben beobachten können, wenn es dann plötzlich hieß, warum sind in Stadtteil XY der bekannt ist irgendwie dafür, dass da Menschen leben, die Rassismuserfahrungen haben, ähm, oder auch äh, Menschen, die von Armut betroffen sind, die wurden dann stigmatisiert. Also Neukölln war äh, immer wieder ein Thema auch in der Pandemie, wobei äh, wo mhm. dann aber ähm, versucht worden ist, zwar zu intervenieren und zu sagen, naja gut, es waren aber auch Menschen äh, in Berlin-Mitte beispielsweise, die einen besseren äh, Status hatten finanziell, ähm, die das Virus verbreitet haben und wo es dann zeitweise auch höhere Inzidenzen gab. Ähm, das mhm. war so also ein bisschen eine schwierige Intervention. Wir haben hier eine Frage aus dem Publikum. Was haben wir in Bezug auf das Verhältnis von Armut und Gesundheit denn von Karl Lauterbach, vom neuen Gesundheitsminister, zu erwarten? Oh. Du hast gerade schon gesagt, er <lacht> hat ein wenig dazu geforscht, aber wir wissen auch, dass er ähm, auch in der Pharma-Lobby äh, Beziehungen hatte oder Also ich glaube, er war im Aufsichtsrat von Rhön, das weiß ich. Und aber also ich bin da jetzt auch nicht ganz für die ganze Historie. Ich muss auch sagen, dass Karl Lauterbach natürlich schon eine lange Geschichte in der Gesundheitspolitik in Deutschland hat, ähm, äh, bis zurück zu Ulla Schmidt, die er beraten hat. Und so. und also, ähm, da, ist auch, ähm, da ist ja auch sehr viel passiert in der Zeit. Ähm, wie er sich genau zu Armut und Gesundheit in dem Zusammenhang und gesundheitlicher Ungleichheit verhalten wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, äh, dass er als ein ausgebildeter Epidemiologe und Public Health, wenn man so will, das Problem erkannt hat und es eben äh, zugänglicher ist als Menschen, die äh, diese Qualifikation nicht haben. Ähm, und der Rest wird sich zeigen. Es ist das äh, sicherlich auch nicht die Möglichkeit äh, eines einzelnen Ministers, dieses Problem zu beheben. Das ist ja das Dilemma, äh, an dem man sich befindet, wenn man das, die gesellschaftlichen Bedingungen von Gesundheit und Krankheit und der Verteilung davon ähm, anschaut, dann sind das ja ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, die jetzt nicht klassisch der Politik des Gesundheitsministers zugänglich sind, sondern die auf ganz anderen Ebenen entschieden werden, auf der äh, steuerpolitischen Ebene, auf der bildungspolitischen Ebene, auf der verkehrspolitischen Ebene, ähm, auf der migrationspolitischen Ebene. Ähm, dafür hat sich der Begriff der Health in all policy durchgesetzt, als, ähm, als ein Begriff, der aus der äh, WHO kommt. Was heißt das genau? Dass Gesundheit eigentlich als ähm, Bereich von allen Politikbereichen mitgedacht werden muss, um äh, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern und gesundheitliche Chancengleichheit herzustellen. Und das würde ich mir wünschen, dass das irgendwann mal irgendwo passiert. Also es gibt, gab dann sehr viele internationale Konferenzen dazu, äh, die äh, häufig, also vor allem in Großbritannien und einigen anderen europäischen Ländern, äh, dazu geführt haben, dass es dann auch Programme wirklich gab. In Deutschland gab es nicht mal das bisher. Und auch in England, wo das sehr gut erforscht ist, in Großbritannien, gab es zwar nach Einführung quasi der Programme zur Minimierung gesundheitlicher Ungleichheit Verbesserungen durch die damals noch regierende Labour Party, die aber in den letzten zehn Jahren Tory-Regierung alle zunichte gemacht wurden, vor allem irgendwie durch die massiven Austeritätspolitiken, die gefahren wurden, die dazu geführt haben, dass sich ja sogar Lebenserwartungstrends in den am meisten deprivierten Regionen Englands umgedreht haben heute, Frauen in den meisten äh, deprivierten Regionen äh, kürzer leben als noch vor zehn Jahren. Äh, also katastrophale Situation. Ähm, und da weiß ich nicht, was Karl Lauterbach alleine ausrichten wird und ob er die Kraft haben wird, das wirklich auch durchzusetzen. Ich glaube, da braucht es äh, große außerparlamentarische äh, Initiativen, das äh, wirklich anzustoßen und voranzubringen. Ich hoffe, dass in der Pandemie, wenigstens jetzt in der Impffrage konkret, was passieren kann. Das sind sicherlich Dinge, die man einfacher lösen kann, dass man da Geld in die Hand nimmt, um gezielte Impfkampagnen und Projekte zu fahren und natürlich auch die weitere Forschung zu dem Thema finanziert wird besser. Aber ich bin kein Orakel, was Karl Lauterbach angeht. Ich bin nur so ein bisschen irritiert davon, dass er in vielen... Twitter Doubles als der große Retter gesehen wird, und das muss ich noch zeigen. Ähm, ich glaube auch, er muss jetzt sich sehr stark daran messen lassen müssen, wie er sich zum DRG-System der Krankenhäuser verhält, also das? zu dem Fallpauschalen System, äh, was dazu zu den katastrophalen Situationen in der äh, Pflege und äh, in den Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern im stationären Sektor geführt hat, äh, die endlich abgeschafft gehören. Und ähm, das, glaube ich, wird eine Gretchenfrage sein, wo die Reise hingeht mit Karl Lauterbach. Du hast gerade schon gesagt, Gesundheit so ein bisschen als Querschnittsaufgabe in allen politischen Feldern. Auf die außerparlamentarischen Initiativen kommen wir sicherlich auch noch zu sprechen. Aber lass uns doch, wenn wir nicht in die Zukunft schauen können, so ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Du hast ja gesagt, dass, die, ähm, dass diese Erkenntnisse, die wir jetzt haben, dass eben Menschen, die von Armut betroffen sind, auch eine schlechtere Gesundheitsversorgung erfahren, ja jetzt keine neue Erkenntnis ist, auch wenn das für hm. einige vielleicht in der Pandemie dann neu zu tragen kam. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Was sind denn deiner Ansicht nach so Grund, äh, grundsätzliche grundlegende Aspekte der Gesundheitsversorgung in Deutschland, die Menschen benachteiligen? Äh, ja, jetzt würde ich mich vielleicht so auf den ambulanten Sektor konzentrieren wollen. Also die niedergelassenen Ärzte und Ärzte ähm, sind halt in Deutschland Kleinunternehmer sind individualisiert in Einzelpraxen tätig und folgen wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und dem Streben nach dem eigenen Profit. Und das ist ein riesiges Problem in einer ständischen Selbstverwaltung, den Kassenärztlichen Vereinigungen organisiert, wo dann das Geld der Krankenkassen und damit der Solidargemeinschaft verteilt wird und so will. Und da spielen halt regionale Bedarfe und dann vielleicht noch eine kleinere Kleineres Herunterbetrechen von Bedarfen an Gesundheitsversorgung nach sozioökonomischem Status der Region, kleinräumig am besten, überhaupt gar keine Rolle. Lange Zeit war Berlin ein Planungsraum zum Beispiel und auch Hamburg, solche also deutsche so sodass man gesagt hat, ja, wir haben so und so viele Einwohner und ähm, da gucken wir jetzt mal, wie viele Ärzte wir pro Einwohner brauchen. Das ist bis heute immer noch das, was wenn man Bedarfsplanung nennt. Also es geht vollkommen an den unterschiedlichen Bedarfen äh, der verschiedenen Kieze, Stadtteile äh, und Regionen in Deutschland vorbei. Äh, das würde ich sagen, äh, ist eines der Riesenprobleme und es gibt vor allem auch keine, ähm, keine Steuerinstanz, die dadurch die Selbstverwaltung in der, Lage, also der Ärztinnen und Ärzte in der Lage wäre, das sinnvoll richtig zu steuern. Also wenn müsste das diese Selbstverwaltung im, in der momentanen Situation machen, selber. Und davon sind die Meilen weit weg, weil es da äh, große finanzielle Interessen gibt die da die Hauptrolle spielen und deshalb glaube ich, dass es eigentlich ein prinzipielles Umdenken braucht. Also das ist ja auch etwas, was, was schon seit den 70ern durch das Inverse-Care-Law beschrieben wurde, von Julian Tulor Hart, also was, was eigentlich eine Gesetzmäßigkeit ist, dass die medizinische Versorgung genau dort proportional stärker erfolgt, wo sie weniger gebraucht wird. Oder andersrum, dass die Regionen, die eigentlich aufgrund von einer höheren Krankheitslast, aufgrund von sozialer Benachteiligung schlechter medizinisch versorgt werden, weil sie ja gleichzeitig ärmer sind, weniger Privatpatientinnen dort leben und damit die Profite der Ärztinnen und Ärzte in anderen Regionen größer sein können. Und da muss man gegensteuern. Ich denke, das ist der. der ähm, der Versorgungsauftrag, äh, der auf die äh, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte übergegangen ist. Was heißt denn Gegensteuern? Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist so ein Arzt <lacht> mit sozialem Gewissen, wenn man das vielleicht so sagen kann. Ähm, gibt es zu wenig von deiner Sorte oder haben Ärztinnen vielleicht gar nicht die Möglichkeit, aus diesem System auszubrechen? Was heißt denn Gegensteuern konkret? Ich glaube, dass es da staatliche Interventionen braucht und Förderung von Stadtteilgesundheitszentren und, und regionalen Gesundheitszentren, die gemeinwohlorientiert sind. Ich glaube, dass es auf die mittelfristige und längere Sicht auch einen Übergang des Versorgungsauftrages weg von den Kassenärzten geben muss mit einer sinnvollen Steuerung durch öffentlichen Gesundheitsdienst als langfristige Ziele. Und ich glaube, dass es die Integration verschiedener Fachrichtungen und Bedarfe in Stadtteilgesundheitszentren, Landgesundheit, Landkreisgesundheitszentren braucht, die mehr auch die sozialen Determinanten sowohl in der Bedarfsplanung als aber auch in der in der Tätigkeit der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mitdenken. Also dort auch verschiedene Beratungsangebote, psychosozial, rechtlich, aber auch die Organisierung von Interessen der Bewohnerinnen mit aufgreifen. Also ich denke da an halt unsere Pilotprojekte in Berlin, das Gesundheitskollektiv und die Poliklinik auf der Feddel. Wir sind ja mittlerweile auch in einem Poliklinik-Syndikat organisiert mit Zentren, die in anderen Städten entstehen, Leipzig, Halle, Jena. Auf der Vettel, also in Hamburg. Genau, in Hamburg, ja. Und das sind aber also alles ja Grassroot-Initiativen mit viel ähm, Idealismus, die da an den Start gegangen sind und sehr viel äh, ehrenamtliche Arbeit, die man so, glaube ich, schlecht, das, schlecht skalieren kann. Und wir brauchen, äh, glaube ich, politische Interventionen, die das genau fördern. Es steht in Berlin im Koalitionsvertrag drin, dass solche Zentren gefördert werden sollen. In Hamburg gibt es auch eine Initiative dass das passieren soll, ähm, die finanziell nicht ausreichend, denke ich, ausgerüstet ist, aber es braucht da halt vor allem auch ähm, wirklich Geld, äh, was in die Hand genommen werden muss. Was um ist der Vorteil solcher Polikliniken? Die Integration verschiedener Fachrichtungen zum einen, aber das hat man auch in MVZs oder so, aber vor allem die Betrachtung äh, des Menschen oder äh, der, der äh, Besucherinnen, äh, Patientin äh, in ihrem Lebenswelten, also vor Ort zu sein, zu wissen, was äh, die Bedarfe und Bedürfnisse dort sind, auf diese gezielt eingehen zu können in der Versorgung, äh, diese auch erforschen zu können durch kleinräumige Gesundheitsberichterstattung und Surveys ähm, und äh, gleichzeitig hat die sozialen Bedingungen, die zu Gesundheit und Krankheit beitragen, mitzudenken, äh, durch halt gezielte ähm, Interventionen wie Rechtsberatung, psychosoziale Beratung, aber auch äh, Kampagnen gegen schimmelige Wohnungen, gegen erhöhte Mietpreise, gegen ähm, Mietkonzerne äh, oder auch mal einen Zebrastreifen oder eine Tempo-30-Zone, ähm, die halt das Ziel haben, also Community-Organizing zu betreiben, weil wir wissen ja aus der äh, Präventions- und Gesundheitsförderungsforschung, das äh, so ein Sense of Coherence, also ein, der Sinn der, der, der Zugehörigkeit und vor allem auch der Selbstwirksamkeit ähm, ganz wichtige Punkte bei der Entstehung von Resilienz gegen Krankheit sind äh, und damit bei der, zu, zur Gesunderhaltung von Menschen. Äh, denn da findet quasi wieder der Zirkelschluss zwischen dem gesundheitlichen und dem politischen statt. Ähm, also das sind die Polykliniken, äh, ganz grob umrissen. Ähm, und ich glaube, dass das die Versorgung der Zukunft sein muss. Äh, leider sind halt diese, ähm, diese Kooperationen zwischen den verschiedenen Bereichen auch rechtlich in Deutschland sehr schwierig äh, durchzuführen. Äh, also es gibt quasi ein Kooperationsverbot der Ärztinnenschaft äh, mit anderen Heilmittelerbringern, was ja zum Teil auch sinnvoll ist, denn sonst das könnte sind ja quasi der, sonst könnte der Orthopäde könnte dann quasi immer Rezepte ausstellen und äh, damit Geld drucken, wenn jemand wenn er mit einem, einem, einem Sanitätshaus kooperieren soll, zum Beispiel so. Das ist ja, soll ja schon mal vorgekommen sein, habe ich gehört. Also diese, dieser Misstrauen gegenüber der Ärzteschaft ist ja auch begründet, ähm, hemmt aber ähm, sehr stark also diese, diese Initiativen und Möglichkeiten, die ja stattfinden. Und man muss ja auch zu sagen, diese, ich rede jetzt nicht von einer Managed Care ähm, Organisation, wie in den USA oder sowas, ähm, wo man quasi hat, Tür und Tor äh, Private Equity öffnen würde, äh, sondern es muss ganz, ganz klar und politisch gewollt äh, die, die Daseinsvorsorge äh, und das Gemeinwohl im Vordergrund stehen. Ist das der Kontext, wo dann auch immer mal wieder das Stichwort Vergesellschaftung fällt oder was bedeutet das eigentlich häufig in diesem Kontext, wenn wir von Vergesellschaftung sprechen? Du hast gerade schon von politischer Intervention, von staatlicher Intervention gesprochen. Es gibt beispielsweise die Forderung, Krankenhäuser ähm, zu verstaatlichen wieder oder zu vergesellschaften. Was bedeutet das eigentlich konkret? Es das bedeutet, dass es demokratische Steuerungsinstanzen geben muss dafür und äh, der, die, die, die finanziellen Mittel demokratisch verwaltet werden müssen ähm, und Menschen in diese Planung der Bedarfe und äh, der, der Gesundheitsdienstleister einge, äh, einbezogen werden müssen, also partizipativ äh, dort mit, ähm, in Community Boards mitbestimmen können, wo die Reise hingeht. Das bedeutet für mich Vergesellschaftung, dass wir zum Teil auf jeden Fall auch mit einer Verstaatlichung einhergehen müssen, denke ich, in den Strukturen. Aber es ist auch noch mehr damit gemeint, also ist, wie gesagt, die, die Partizipation der, der Menschen, die im Einzugsbereich dieser Zentren liegen, ist eine ganz wichtige Dimension. von. Aber es geht halt darum, dass es nicht zu einer Erwirtschaftung von privatem Kapital kommt, wie es... Ähm, mittlerweile ja regelhaft im Gesundheitssystem, im stationären Sektor vor allem passiert. Ähm, dafür muss man aber auch gleichzeitig das äh, Fallpauschalensystem angehen, weil, weil im Moment ist es eigentlich relativ egal, ob ein Krankenhaus halt in der öffentlichen Hand noch ist. Zugegebenermaßen gibt es davon nicht mehr so viele in Deutschland. Wenn, verhalten sie sich aber genauso wie frei-gemeinnützliche oder wie private Kliniken einfach, weil heute alle Kliniken aufgrund des Fallpauschalensystems systems äh, Gewinne erwirtschaften müssen. Äh, und damit ähm, Gewinne erwirtschaftet man im Gesundheitsbereich dadurch, dass man Personal einspart. Und genau das ist ja passiert, das ist ja 2004, dass äh, vor allem Pflege äh, katastrophale Abgründe gespart wurde, äh, was heute dazu führt, dass wir diese katastrophale Situation haben dass wir mitten in der Pandemie einen enormen Fachkräftemangel haben und immer weniger Kolleginnen und Kollegen das auf ihrem Rücken austragen müssen. Das heißt, so eine Umwälzung oder Restrukturierung, Umstrukturierung dieses Wesens, auch des stationären und sowie ambulanten Wesens, würde eben auch den PflegerInnen zugutekommen oder den HelferInnen, die sonst auch beim Arzt tätig sind oder in diesem Bereich. Ich denke ähm, aber also, also kurzfristig und mittelfristig ging ja auch einfach eine Abschaffung der DRGs äh, um den Kollegin auch vor einer... Wir hatten nochmal technische Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass wir jetzt besser zu hören sind. Das wurde eingestellt jetzt alles, der Ton nochmal wieder. Ich hoffe, dass das jetzt alles klappt und ihr uns ohne viel äh, drumherum gut verstehen könnt. Wir machen einfach mal direkt weiter. Wir waren gerade bei der Pflege. Da gab es ja in den letzten Wochen, in den vergangenen Monaten auch Streiks. Und ähm, in Berlin beispielsweise die Berliner Krankenhausbewegung, ähm, in NRW gab es Streiks. Ähm, was waren da so die Forderungen und wie kann man, wenn man gar nicht ähm, in diesem System ist, aber trotzdem diese Menschen unterstützen möchte, als mehr als nur klatschen möchte, wie es äh, in, am Anfang der Pandemie passiert ist, unterstützen? Ähm, ganz grob gesagt ging es halt vor allem... Ähm darum, äh, um mehr Personal im Krankenhaus, also vor allem also in der Pflege, aber auch äh, in den Vivantes-Tochtergesellschaften und auch bei der Charité wurde ja auch in den äh, nichtmedizinischen Bereichen gestreikt, um wieder in den TVÖD zu kommen. Ähm, konzentrieren wir uns vielleicht auf die Pflege, weil das am stärksten öffentlich wahrgenommen wurde. Da geht es darum, dass die Kolleginnen und Kollegen äh, personell unterstützt werden, also mehr äh, Pflegepersonal wieder in den Krankenhäusern Eingestellt wird vor allem. Also äh, ganz interessant, es geht halt nicht nur um 5% mehr Lohn, die Verdi erstreiken soll, sondern es geht darum, dass äh, langfristig Bedingungen geschaffen werden, äh, die dieses Wegrationalisieren äh, und Minimieren von Pflege und damit die Profiterwirtschaftung äh, hemmen äh, und unmöglich machen. Ähm, und da ist ein System entwickelt worden und erstreikt worden, was ich glaube, was ziemlich gut ist hier in Berlin was ähm, dazu führt, dass äh, ab Unterschreitung von gewissen Personalgrenzen in verschiedenen Bereichen ähm, entweder diese Bereiche geschlossen werden müssen oder äh, es zumindest zu Kompensationen im Sinne von frei und auch von, ähm, von Altersteilzeitansprüchen und solchen Dingen äh, für die Pflegenden kommt. Und wir werden sehen, was, wie dann der Effekt jetzt wirklich dann auf, die, ähm, auf das auf die Personalschlüssel im Krankenhaus ist. Das muss gut überwacht werden, das wär, ist sicherlich der, der Knackpunkt. Ähm, und die, ähm, die Unterstützung durch die Zivilgesellschaft ist das ist in Berlin ja auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für, mit ähm, dem Bürgerbündnis für mehr Personal im Krankenhaus, weil wir gesehen haben, dass ähm, zu, vor allem zu dem Beginn der Streiks äh, versucht wurde, da so ein äh, Bashing der, der äh, Streikenden durchzuführen in dem gesagt wird, wir gefährden Patientinnen und Patienten und da ist es unglaublich wichtig, eine zivilgesellschaftliche Stimme zu haben, die sagt, nee, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist das Ignorieren dieses schon seit vielen Jahren bekannten und auch immer wieder aufs Tablo gebrachten Problems. Und das Problem ist der Normalzustand und das ist extrem wirkungsvoll, wenn das nicht nur von Seiten der streikenden Kolleginnen in der Pflege kommt, sondern auch aus der Zivilgesellschaft. Ich glaube, das ist in Berlin schon auch eine Erfolgsgeschichte gewesen, dieses Bürgerbündnis. Und daran kann man sich beteiligen, ähm, was ich glaube, was, was ein sehr, sehr sinnvoller Weg ist, der weit natürlich über das Klatschen hinausgeht, äh, was ja nicht wirklich äh, was gebracht hat. Wir haben noch eine letzte Frage aus dem Publikum, dafür ist noch Zeit. Ähm, wie unterscheidet oder ähnelt sich die gesundheitliche Situation von Kindern und Jugendlichen zu Erwachsenen im Zusammenhang mit Armut in der Pandemie, aber auch schon davor? Äh, wie ähneln sich die sozialen Ungleichheiten? Die gesundheitliche Situation. Die gesundheitliche Situation, ja. Das ist, äh, also... Mh, Oder unterscheiden sich. Sozioökonomische Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten äh, im Erwachsenenalter sind die Folge von einem Leben in sozialer Ungleichheit, wenn wir uns die klassische sozialepidemiologische Forschung über den Lebensverlauf anschauen, die bisher mal vor allem äh, halt die chronischen Erkrankungen als, als Fokus hatte, also die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, auch Krebserkrankungen zum Teil, Atemwegserkrankungen chronische, ähm, die ja nicht von jetzt auf gleich entstehen, sondern äh, durch so ein tägliches wear and tear, so ein Abnutzen, äh, was höher ist bei Menschen mit die in Lebenswelten leben, die ähm, nicht gesundheitsförderlich sind. Äh, wirklich, äh, also wenn man in die Forschung geht von sozi sozioökonomischen Ungleichheiten im Kindes- und Jugendalter, dann ist das etwas komplexer, es äh, sind andere Erkrankungen, die da eine Rolle spielen. Kinder sind prinzipiell halt gesund und viel, viel gesünder als äh, Erwachsene. Das stellt natürlich Forscher vor ein Problem, weil wir dann keine Ungleichheiten erforschen können. Wir sehen die aber zum Beispiel in, in, in Angst- und äh, Depressionserkrankungen häufiger. Ähm Sieht man es das gibt vielleicht auch einen in sozialen Gradienten manchmal. Also es ist ja auch nicht alles uniform. Also Asthma zum Beispiel ist häufiger bei Kindern aus hohen äh, sozioökonomischen Statusgruppen. Ähm, das also hat so einen Zusammenlauf-Effekt und geht dann eigentlich so im späteren Kindern- und Jugendalter dann mehr auseinander. Auch im Bereich von Gesundheitsverhalten, also Rauchverhalten und so, die da eine Rolle spielen, die nicht auf das Individuum und seine Verantwortung nur allein zurückgeführt werden können, sondern auf die Lebenswelten, die genau dieses Verhalten hervorbringen, unterhalten und stärken. Und du hast ja gerade schon einige Aspekte angesprochen, wie man diese Lebenswelten auch verändern kann. Du hast gesprochen von Gesundheit als Querschnittaufgabe der Politik. Du hast gesprochen von strukturellen Veränderungen auf ambulanter und stationärer Ebene und eben auch von direkten Ansprachen in den Communities. Wären es während das so die Aspekte, wo du sagst, wenn man da ansetzt, das wäre so schon mal ein guter Anfang. Ja, glaube ich zum einen, dass das ein guter Ansatz wäre. Zum anderen glaube ich aber auch, dass ähm, das bis in also das ist sträflich vernachlässigt wurde ähm, in den Kultusministerien eigentlich das als ein großes Thema zu setzen, also Bildungsungleichheit. Und ich glaube, dass, die, dass wir, wenn wir große Bevölkerungsteile erreichen wollen, dass wir dann auf die Institutionen zurückgreifen müssen. Und das wären halt Kindergarten, Schule. Und wie können die Lebens gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen? Und gleichzeitig aber halt geht es um, um, um Dinge wie Steuerpolitik, Entlastung von Familien, und das am besten maßgeschneidert in kleinräumiger Bedarfsplanung. Das hört sich nach einer großen <lacht> Umwälzung und großen Aufgabe auf jeden Fall an. Vielen Dank, Benjamin Wachtler, dass du so heute bei uns warst. Sehr spannendes Thema. Vielleicht kann man das an anderer Stelle auch nochmal vertiefen. Danke erstmal für heute. Vielen Dank an euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Woche dann um 20 Uhr mit Natascha Strobel, die uns von rechtsextremen Strukturen erzählen wird. Bis dahin.